die wir uns stellen sollten, ist wie cool ist dieser YouTube-Kanal ein Name mit Small Patrick. Es geht häufig diese Bilder hier dementsprechend. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit oder ist es einfach nur frei erfunden? Können Carotinoide die Hautfarbe überhaupt nachweislich ändern und wozu dienen diese überhaupt? Was sind Carotinoide überhaupt? Es sind Pflanzenstoffe, Pflanzenmetabolite aus dem Sekundärstoffwechsel, auch kurz gesagt sekundäre Pflanzenstoffe. Primär wäre dann Zucker, Fette, Proteine was die Pflanze auf jeden Fall benötigt. Karotonine brauchen sie nicht unbedingt zum Überleben, schützen sie aber vor Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel der Sonne. Beispiel eine rote Mango sagt nichts über den Reifegrad aus. Dieser korreliert zwar, ist aber nicht kausal, sondern sagt nur, wie lange diese Frucht schon in der Sonne rumhängt, sondern nur, wie viel Sonne die dementsprechend diese Frucht auch genossen hat. Da der Reifegrad der Frucht aber von den Blättern abhängt und wie viel Zucker dann dementsprechend dort ankommt durch die Foto sind These, ist dies einfach nicht kausal. Puh, das ist ganz schön ausgeschweift. Auf jeden Fall schützt diese sekundäre Pflanzenstoffe die Mango in jedem Fall vor der UV-Strahlung, welche DNA zerstören könnte. Gerade Rot, das Lycopen oder orange das Alpha- und Beta-Carotin. Es gibt unterschiedliche Carotenoide und Xanthophylle. Carotenoide bestehen rein aus Kohlenwasserstoffverbindungen, das heißt Kohlenstoff und Wasserstoff. Ähnlich wie bei den Frage an dich: Ölen, richtig. Und sind damit vollständig fettlöslich. Xantofylle haben auch Sauerstoffatome, welche dann einen polaren Charakter ins Molekül bringen. Da Wasser ebenfalls polar ist, lassen sich jene viel besser schon in Wasser lösen, sind aber noch dort trotzdem sehr, sehr fettlöslich. Polar lösten sich im Polaren, Das heißt Wasser zum Beispiel in Alkohol und Unpolares in Unpolarem, zum Beispiel Öl und Vitamin A. Wer mehr Chemie Basic hören möchte, kann sich ebenfalls mein Video dazu angucken. Ich habe das alles schon mal genauestens erklärt. Hier mal eine Liste der Carotenoide und Xante Fülle. Leider die Mutter aller nicht dabei, das Astaxanthin, welches das stärkste unter jenen ist. Und wir es auch deshalb liposomal verkapselt haben bei Vitasomal.de haben wir uns dazu damals entschieden. Klar ist, dass fettlösliche Vitamine sich einlagern können in Zellmembranen und diese passieren können, das sollte klar sein. Denn unsere Membranen bestehen nun aus einer doppel Fettschicht, ja. Fettschicht. Wasserlüchtige Substanzen ist dies nicht eingeräumt. Nur was machen diese eingelagerten sekundäre Pflanzenstoffe dann genau? Genau genommen geht es hier um freie Radikale. Wie zum Beispiel bei der Mango, die sich durch Carotenoide vor der Sonnenstrahlen schützt, in ihrer Haut, der Frucht. Oder auch bei unseren Menschen, wo sie sich akkumulieren in der Haut. Gleicher Mechanismus. Eine steigende Radikalakkumulation könnte zu zahlreichen Krankheiten führen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Nervenschädigung, Schlaganfall und so weiter und so fort. So, jetzt erkläre ich euch aber mal auf YouTube wahrscheinlich als allererstes, wie das überhaupt wirklich vonstatten geht und jetzt einfach mal richtig festhalten und alles auf der Hand legen. Jedes Molekül hat eine bestimmte Energie. Das ist Die Kraft zum Beispiel aus den Bindungen, die dieses Molekül zusammenhält. Die von Sauerstoff ist dementsprechend 93,9. Die von Carotenoiden 96,9. 80,7. Damit sind die Karotinoide sehr, sehr nah dort verwandt, dem Energiegehalt und effektive Quencher für Sauerstoffspezien. Was sind Quencher? Quencher sind Energieüberträger, sehen wir hier. Wofür wird diese Energieübertragung denn jetzt überhaupt benötigt? Das klären wir jetzt. Es gibt drei grundlegende Mechanismus von Karotinoiden, freie Radikale im Gewebe zu bekämpfen. Da, wo sie sich vielleicht eingelagert haben bei uns. Hier Reaktionsgleichung 3 zu sehen. Jedes Atom oder Molekül würde gerne ein gepaartes Elektron haben, das heißt zwei Stück. Der Punkt signalisiert ein ungepaartes Elektron, ein einzelnes Elektron. Das sehen wir am R, steht für radikal, plus der Punkt ist ein ungepaartes Elektron. Damit ist das Radikal sehr unglücklich und wütend und klaut sich wild von körpereigenen Molekülen oder DNA, unserer eigenen DNA. Ja das fehlende Elektron oder beschmeißt sie damit mit, ihrem, mit dem einzelnen Elektron, weil ihm ist lieber entweder zwei oder keins. Aber eins ist am unglücklichsten. Und damit richtet es Schaden an. <lacht> Wenn alle in einer Zweierreihe stehen würden, Hand in Hand, wie in der Grundschule, bevor es in die Schule geht, macht keiner Ärger, weil alle Hände besetzt sind. Okay? Alle Reaktionsgleichungen. R. Radikal plus Keratonoid. Gleich R-, minus, das heißt, es hat ein Elektron bekommen von dem Carotenoid, welches jetzt dementsprechend mit einem Minus oben versehen ist, weil ein Elektron negative Ladung aufweist, eine überschüssige Ladung, einfach nur vermerkt ist als Minus dann dementsprechend. Ja, das dementsprechend das Elektron ist im Überfluss und ist damit nicht mehr wütend und glücklich. Das Carotenoid ist aber nur, nur selbst zum Radikal geworden, sehen wir hier an dem einzelnen Punkt, welches aber kaum negative Eigenschaften hat und nicht aggressiv aus dem Körper wirkt. Und das ist der ganz... Große Clou daran. Möglichkeit Nummer zwei ist dann dementsprechend gleiche Spiel. Ja? Wütendes Radikal trifft auf Karotonoid. Jetzt gibt das Karotonoid dem Radikal aber kein Elektron, sondern nimmt ihm seine Waffe ab, das überstehende Elektron. Und damit hat dann dementsprechend das Radikal überhaupt kein überstehendes Elektron mehr. Und dann dementsprechend ist es halt eben auch nicht mehr schädlich für unseren Körper, weil es kein einzelnes Elektron hat wo es sich eins hinzuklauen kann oder wo es eins abgeben kann, wo es eigentlich nicht hingehört. Es hat quasi leere Hände. Das Keratonoid wird nun wieder zum Radikal, sehen wir hier, aber wir haben es gerade gelernt, Carotenoide die Radikale sind, sind nicht wirklich schädlich für unseren Körper. Möglichkeit Nummer 3, hier die Gleichung, das Keratonoid sagt, komm mal her Radikal und umarmt ist und überträgt so gesehen den schädlichen Charakter des Sauerstoffradikals auf sich und wir haben alle gelernt, Carotidradikale sind deutlich unschädlicher als Sauerstoffspezien. Okay, alles klar soweit. Sonst stellt ihr die Frage einfach nochmal in den Kommentaren und das höre ich mir dann nochmal an und antworte euch. Oder ich habe auch sehr viele kluge, ambitionierte Zuschauer. Da freue ich mich super krass. Die werden dir bestimmt auch helfen. Ansonsten einfach diesen Part nochmal schauen und du verstehst ihn zu 100 Prozent. Jetzt auch zu den Studien gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass sich die überhaupt eingelagert werden. Es wurde in einer blind randomisierten Studie getestet, sieben Mahlzeiten mit Carotenoid-reichen Lebensmitteln und sieben Mahlzeiten am Tag mit carotenoid -armen reichen Lebensmitteln über vier Wochen. Hier sind die Lebensmittellisten, zum Beispiel in der reichen Ernährung, dann Tomaten, Orangen, Karotten, Grünzeug ist klar und in der niedrigen Gruppe Zwiebel, Apfel, Kohl und so weiter. Mit wenig so, zunächst wurde das Blutplasma untersucht und wir sehen hier in der High-Gruppe stieg der Carotinidanteil deutlich. Und wir sehen auch in der Low-Gruppe sank er sogar nach vier Wochen im Blutplasma. Das heißt, okay, das äh, anscheinend gibt es da schon, äh, ja, Korrelation. So, nun kommen wir aber zum Ergebnis. Ja, A ist für die Rötung und B ist für die Gelbung, wenn es das überhaupt gibt im Gesicht. Hier sehen wir, in der High-Carotenoid-Gruppe stieg messbar dieser Wert an. Vorher nachher. In der Low-Gruppe sank dieser Wert eher zu vorher nachher im Gesicht. Die Konklusion sagt eindeutig eine signifikante Einstieg des Anstieg des Farbpunkts durch die Ernährung. Zum selben Ergebnis kam auch eine andere Studie, sehen wir hier. Wenn ihr mehr wissen wollt, welche Lebensmittel besonders viel davon enthalten und besonders viel zu Einlagerungen bei unserem Körper führen, schaut euch einfach mal dieses Video an, was ich für euch schon, schon vorbereitet hatte. Darüber. Jetzt haben wir gleich meinen Zettel gesehen, auf den ich ablese. Das ist nur, das ist, das brauche ich eigentlich alles gar. Das ist einfach, das ist einfach nur so, das, das brauche ich, also im Prinzip, das heißt, also das ist... Also jetzt noch mal kurz aufpassen. Also fassen wir kurz zusammen, Carotinoide sind größtenteils fettlöslich und kommen deshalb... Dermal vor bei uns im Körper, weil sie sich dort einlagern können, weil sie die Doppel-EP-Schicht eben passieren können. Jene weisen die Fähigkeit auf, Radikale in unserem Gewebe unschädlich zu machen, so laut Studie. Es gibt Studien, die klar belegen, dass eine Einlagerung nur durch die Ernährung zu gewährleisten ist. Ich bedanke mich mega krass fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich auch ebenfalls für deinen Daumen, für die Unterstützung, für deinen Kommentar und fürs Teilen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das kannst du gewährleisten, wenn du kostenlos ein Abo da lässt und dabei die Glocke aktivierst, damit ich dir auch wirklich direkt auf den Sack gehen kann, warum ich nicht, wenn ich wieder das neueste Video hochlade. Ich würde mich sehr freuen, dich auf vitasomal.de zu sehen, meine Liposomal-Supplement mit vier bis fünffach höherer Bioverfügbarkeitsstudien basiert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Kanal damit unterstützt und euch dort gleich zu sehen. Wir haben auch Tees und Kräuter. Bis gleich. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.